Lialo. In unserem letzten Video hatten wir es ja mit Cron-Taps bzw. Cron-Jobs. Äh, ja, was ist denn jetzt, wenn wir jetzt diesen Cron-Job mit diesen Sternchen nicht nur jede Minute starten wollen, sondern ich sag jetzt mal so alle 20 Sekunden? Ja, ja eigentlich, eigentlich geht das gar nicht. Ne? Eigentlich geht das ja gar nicht so im Prinzip. Ne? Jetzt haben wir aber alles Glück der Welt. Wir haben ein Bash-Skript gestartet mit unserem Cron-Job. ja. Und warum nehmen wir dann nicht unser Bash-Skript und sorgen für die Zwischenschritte? Ne? Nämlich 10 Uhr 20 Sekunden und 10 Uhr 40 Sekunden. Warum erledigen wir das nicht einfach mit unserem Skript? Und das habe ich hier mal gemacht. Ja. Ich habe unter unserer ganzen Bash-Befehle, die wir schon hatten. Das ist ein Bash-Skript. Da kommen viele, viele Befehle. Seht ihr eine an den Zeilennummern. Und wenn das Skript eigentlich hier dann zu Ende wäre, habe ich noch drei Zeilen hinzugekupfert. Ja. Gut, diejenigen, die Bash programmieren können, werden sagen, das hätte es auch mit einer While-Schleife machen können. Aber ich wollte was Allgemeines, dass jeder sich diesen Dreizeiler einfach unter sein Skript packen kann. Das Skript wird per Cronjob jede Minute aufgerufen. Ja, und wie viele Zwischenschritte müsste dann unser Bash-Skript von sich aus, nämlich mit dem Befehl Sleep, dann auch noch erledigen? Ja, in dem Fall zwei. Ja. Um, genau, ja, wir warten einfach mal kurz, bis das hier umspringt, zur vollen Minute, also 10.01 Uhr und eine Sekunde wahrscheinlich, startet sich das hier, der Cronjob so das ist jetzt genau passiert jetzt läuft dieses Skript ne? bis zum Ende hat diesen Text hier generiert auf meinem Desktop und jetzt ist das Skript aber noch nicht zu Ende Man, jetzt ruft sich äh, nach 19 Sekunden selber nochmal auf ja? damit das hier umspringt, das hat aber nichts mit dem ConJob zu tun, das macht das Skript dann selber und dann noch nochmal nach weiteren 19 Sekunden ruft sich nochmal selber auf Nämlich dann, wenn das hier umspringt, auf äh, 40 ungefähr. Und dann ist das Skript zu Ende. Nämlich dann ungefähr jetzt. Ne? Dann stellt es fest, es hat zwei Durchläufe zusätzlich nochmal gemacht. Jetzt ist es zu Ende. Jetzt muss es auch zu Ende sein, denn jetzt kommt nach 20 Sekunden ja wieder der Con-Job. Ne? Der kommt ja jetzt wieder zur vollen Minute, wenn ich hier in diesem Beispiel einen 20-Sekunden-Abstand haben will. Jetzt würde ich jetzt sagen, da steht auch gar nicht 20, da steht 19, du kannst ja gar nicht richtig schreiben. Nun, mein Skript braucht hier, ne, wenn das sich von oben nach unten abarbeitet, ungefähr bei mir, ungefähr seht ihr hier an der Uhrzeit, ungefähr eine Sekunde, deshalb habe ich pfiffig, wie ich bin, gesagt, sleep 19. Ne, aber das ist, ist jetzt auch also nicht ganz genau. Das ist jetzt kein Timer, der exakt die Uhrzeit misst, sondern das Skript ist abgearbeitet. Und schläft 19 Sekunden, ruft dich selber auf, und dann braucht es ja wieder ungefähr eine Sekunde und wieder 19 Sekunden schlafen. Das kommt ungefähr hin, das langt für die zwei Zwischenschritte. Ne? Was macht das Skript? Ja, ich sag das ruft dich selber auf. Wie ruften sich das selber auf? In der Variable $0 ist der Pfad zum Skript. Ja, also dieses Skript ist ja aufgerufen worden und liegt da Genau da. Na, und in dem Moment, wo es aufgerufen wird, kennt es seinen eigenen Pfad. Ne? Und dieser Pfad wird im Skript äh, automatisch, da müsst ihr nichts machen, immer in der Variable $0 gespeichert. Ich muss hier also nicht den ganzen Cup hinschreiben, sondern kann einfach $0 hinschreiben. Das heißt, ruft dich selber nochmal auf. Ne? Er ruft vom Skript auf, sich selber auf seinen eigenen Dateinamen. Und das hier. Heißt, rechne was. Was oh äh, rechne der denn da so? Ja, Dollar 1 plus 1. Was ist jetzt Dollar 1? Dollar 1 ist so ähnlich wie Dollar 0. Ne? Das ist der Pfad, den merkt er sich automatisch, muss man nichts machen. In der Variable Dollar 0. Und äh, Dollar 1 ist ein Parameter. Ne? Wir könnten ja dieses Skript auch aufrufen mit einem Parameter. Zum Beispiel äh, minus minus help oder so. Ne? Und dieser minus minus help wäre dann in Dollar $1 gespeichert. Ich nutze diese Eigenschaft, um mir darin eine Zahl zu merken. Ja. Beim ersten Aufruf des Skriptes, ich habe ja keinen Parameter übergeben vom Cronjob aus, ist diese Variable Dollar $1 gleich 0, also nichts. Ist das Skript das erste Mal abgearbeitet, wird nachgeguckt, äh, ob, ja, hier in dem Fall nix, equal, also ist gleich 2, ob das stimmt. Nix ist gleich 2. Nee, stimmt nicht. Wenn das aber stimmt, dann beendet sich das Skript. Das heißt, beim ersten Durchlauf geht es hier dran vorbei und sagt, das stimmt aber nicht, was du da geschrieben hast. Ich schlafe jetzt erstmal 19 Sekunden. Und nach 19 Sekunden rufe ich mich selber auf. Jetzt aber ne? Hier rechnet, was hier sagt da, Aha, nix plus 1. Ja, ist 1. Ruft sich also selber seinen Pfad auf und hängt dran, mit Leerzeichen getrennt, eine 1. So, was passiert dann? Das Skript arbeitet sich wieder ab, bis es müde ist, bis hier unten ankommt. Und guckt wieder. Ne? In der Variablen dollar $1 ist im Moment dann, ja... Der Übergabe am Meter, der jetzt 1 ist und guckt 1 ist gleich 2. Nö, stimmt noch nicht. Ne? Wenn das gestimmt hätte, dann hätte er Exit gemacht. Also geht er noch einmal weiter, schläft noch mal 19 Sekunden und ruft sich wieder selber auf, getrennt mit Leerzeichen und sagt jetzt, ja hier hier steht jetzt die 1 drin ja? 1 und 1 ist 2. Jetzt ruft sich selber mit dem Parameter 2 auf, kommt hier wieder an, hat sich müde gearbeitet und guckt, if ja, in der Variablen $1 steht jetzt die Zahl 2 drin. Und wenn die Equal also gleich 2 ist, dann mach Exit. Das heißt, sobald er sich selber zweimal aufgerufen hat, nämlich nach 20 Sekunden, und 40 Sekunden macht der Exit. Dann ist das Skript zu Ende. Muss es auch, ne? sonst wird es ja unendlich laufen. Der Conjob würde es immer wieder starten, ein zweites Mal, während die anderen Skripts immer noch laufen. Also es würde dann nach 60 Minuten würden 60 Skripts laufen. Also dieses Skript muss sich sicher beenden. Gut, ähm, daher sehen wir hier schön, dass das funktioniert hat. Ihr könnt natürlich auch andere Zeitwerte nehmen. Sinnvoll ist, sich das mal mit dem Befehl Date äh, anzuschauen. Ne? Date habe ich jetzt mit Prozent %s mal erweitert, damit man die Sekunden sieht. Gut, für diejenigen, die das ursprüngliche Skript nicht haben und auch gar nicht wollen, sondern einfach nur mal testen wollen, am besten mal ganz ohne Cronjob, wie das so läuft, machen sich mal so ein Mini-Skript, ne? ein Bash-Skript, machen das ausführbar, ja, hatte ich auch schon gezeigt, und sagen, gib mir einfach mal das Datum aus und probieren diese, diese Schleife durch. Ne? Was passiert dann? Also ich habe das jetzt mal test.sh genannt. Wir machen die anderen mal zu. Jetzt machen wir mal nichts mit CronJob, sondern wir machen einfach die Datei, die habe ich im Ordner test gespeichert. so Und die Datei habe ich mit, äh, die heißt test.sh, habe ich mit chmod plus x Test sh ausführbar gemacht, ne, damit die überhaupt läuft. So, und jetzt Punkt Schräger, der auf der 7 ist, Test.sh. Und jetzt lassen wir das einfach mal für sich alleine laufen, ohne Cronjob, ohne alles. Ne? Gut, gestartet habe ich es um diese Uhrzeit. Jetzt äh, wartet es 19 Sekunden und dann sollten wir sehen, dass die nächste Uhrzeit erscheint. Ne? Also um 19 oder 20 Sekunden höher. Ich bin ja kein Con-Job, ich habe es ja um 46 gestartet, also nicht genau zur so vollen Minute. Deshalb ne, hier mal zusammenaddieren, dann kommt hin und nach 19 Sekunden noch mal, äh, ja, addieren können. Das also ist 24, glaube ich, kommt da ungefähr so, ja, ungefähr so raus, ja, würde ich sagen. Und dann muss das Skript auch Ende sein. Ne? Gut, also warum hier 19 Sekunden sieht man sehr gut. Unser Miniskript-Test... Ja, das hat ja keine große Verzögerung, das macht ja nur den Echo-Befehl. Wogegen mein kompliziertes Skript, das hier den Desktop-Hintergrund ändert, natürlich ein bisschen Rechenzeit braucht. Deshalb habe ich 19 Sekunden genommen. Und unser Test-Skript könnten wir mal ändern auf 20 Sekunden genau. Dann könnten wir das mal ein bisschen besser sehen. Also je weniger Befehle hier zwischenstehen zwischen dem Start des Skriptes, und dem rufen mich doch noch mal auf, zweimal. Ähm, desto näher könnt ihr an die 20 Sekunden angehen. ja Gut, ist klar. Hier könnte ich jetzt genau 20 Sekunden nehmen. Gut, ich weiß wieder nicht genau, wann ich das Skript starte. Ich bin kein Cronjob, der genau um ja, 10.01 Uhr starten kann. Oder wie auch immer. Ich starte das Skript ja händisch. Deshalb hier in dem Fall 10.10.21. Und jetzt müsste 10.10.41. Und dann, weil unser Skript halt versetzt gestartet wurde dann halt noch mal 20 sekunden hinzu erscheinen so also dann quasi 1101 würde ich mal so schätzen 10:21 gestartet das erste mal nach 20 sekunden 10 41 jawohl, und das zweite mal sich selber wieder aufgerufen mit dem parameter 2 und dann ist 1101 hoffe ich gleich und dann ist es durch. So kann man erst, erst einmal testen, ob äh, diese Schleife funktioniert. Ne? Und bei mir funktioniert das ganz prima. Gut, wie gesagt, auch wie beim letzten Skript habe ich zugesehen, dass, weil ich das Ganze hinterher innerhalb eines Cronjobs äh, nutzen will, den kompletten Pfad zu externen Programmen, wie zum Beispiel Sleep, benutzen. Ne? Und dann habe ich das einfach hier drunter kopiert, nachdem ich von Hand getestet habe, das funktioniert, das ist sinnvoll zu tun, bevor man das auf so ein komplexes Skript loslässt. Und nachdem ich wusste, es funktioniert, dann habe ich es da drunter gekupfert und habe dann auch dieses Skript gespeichert. Gegebenenfalls nochmal neu starten, falls der bisherige CronJob durch Experimente, falls ihr hier mit den Nummern rumgespielt habt, noch ein bisschen neben der Spur ist. Oder ihr habt euch vertan und so. Gegebenenfalls dann nochmal neu starten. Aber so geht das. So hatten wir jetzt einen Conjob, der immer noch eine Minute das aufruft. Und die Zwischenschritte, hier in dem Fall zwei Stück, habe ich dann einfach vom Skript erledigen Lassen, ne? dass es sich selber noch zweimal aufruft und zwischendurch zweimal 20 Sekunden schläft. Ja, gut. Erster Aufruf, abarbeiten, Datum ausgeben. Gucken, ist der Übergabeparameter gleich 2? Nö, nee, ist nicht der Fall. 20 Sekunden warten, sich selber aufrufen, seinen eigenen Pfad. 1 dazu addieren zu 0 sich selber aufrufen, jetzt ist es wieder abgearbeitet, 1 ist nicht gleich 2, 20 Sekunden schlafen, sich selber aufrufen, 1 plus 1 ist 2, abarbeiten, 2 ist gleich 2, Ende, Skript, genau. Und so haben wir das äh, Zwischenaufrufen ins Bash-Skript verlegt, äh, wer eigentlich einen Cronjob will, ein CronJob, wo hier kein Skript drin ist, der könnte sich ein Miniskript wie dieses machen und was hier steht, anstelle des Datums, seine Befehle hier reinschreiben, den Rest so lassen. Und dann würde das genauso passieren wie bei mir. Die Befehle, die ihr vielleicht im CronJob direkt hier reingeschrieben habt, ein Programm aufzurufen, das kein Skript ist, dann würdet ihr es ins Skript dann reinschreiben und im Skript dafür sorgen, dass ich das Skript zweimal zwischendurch noch Aufruft zwischen den Kron-Aufrufen, die jede Minute kommen. Mhm. Gut, ich hoffe, ihr mit zu haben, verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.